Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scrap-Challenges. Wie immer mit den, <lacht> mit den üblich Verdächtigen, dem Juli, dem Leon und meiner Wenigkeit. Und nachdem ich ja die letzte Folge haarscharf für mich entscheiden konnte, bin ich jetzt Moderator und habe mir was überlegt für die anderen. Ja, die war wirklich äh, haarscharf. Ja, ja. Ja, Leon kriegt erstmal eine Schubdüse ich auf den Kopf. Ich dachte, vielleicht gibt es mir einen Denkschub. Also, heute gibt es jetzt nichts in der Arena hier, direkt zumindest. Sondern, mhm. ja, Juli, wie du vorhin schon gesagt hast, da hinten hast du irgendwas gesehen. Ziel, nee. ist es, Ziel ist es, wenn ihr jetzt mal nach hinten guckt, gut, Leon hat noch einen Hügel dazwischen, den hohen Berg da hinten zu erklimmen. Ja, also ihr startet da, ihr startet dann hier quasi auf dem Grün, geht dann hier auf den, äh, auf den braunen Weg und den Weg verlasst ihr dann nicht. Der geht durchgehend bis oben hin mit ein paar Abzweigungen und so weiter und so fort. Wie mhm. gesagt, Ziel ist es dann mit auf diesem braunen Weg den Berg zu erklimmen. Oben auf dem Berg steht so eine kleine Tafel mit drei mhm. Blöcken, die man benennen, äh, die man mit Buchstaben oder Zahlen beschrei beschreiben kann. Ihr müsst dann einen Code mhm. noch eingeben. Einen Code könnt ihr auch oh irgendwo, Gott. irgendwo auf der gesamten Piste finden. Ihr müsst den Code suchen und wenn ihr den habt, könnt ihr hochfahren, den Code eingeben und der erste, der oben ist mit dem richtigen Code, der hat gewonnen. Hm? Der Weg geht hier vorne nach rechts und nach links. Ja. Es kann nach rechts oder Nein. nach links gehen. Das ist eure Entscheidung. Mhm. Ihr müsst nur mhm. auf diesem Weg bleiben. Wir könnten theoretisch uns einfach einen Helikopter bauen und dem Weg folgen oder wie. So, das sind genau die Baubeschränkungen, auf die ich nur einkommen wollte. Auch Euer Fahrzeug darf logischerweise nicht fliegen. Es soll, ro es soll rollen Scheiß. oder, oder <lacht> ein bisschen <lacht> über dem Boden schweben. Das ist egal, es soll nicht fliegen. Wenn ich drunter schwer. laufen kann gilt als fliegen und äh, wäre nicht nicht legitim es explodieren es spricht theoretisch nichts dagegen aber es wäre eher kontraproduktiv du darfst du darfst du darfst das fahrzeug vom anderen nicht explodieren du, wenn du dein eigenes fahrzeug explodieren möchtest mein Ding. genau Mhm. Bauzeit habt ihr jetzt äh, eine halbe Stunde. Ich mhm. gebe euch noch den kleinen Tipp mit auf dem Weg, baut nicht zu groß. Weil sonst könnte es schwierig, schwierig werden, an manchen Passagen durchzukommen. Das ist der einzige What? Tipp, den ich euch gebe. Ja. Okay, also ich wäre an der Position. Also, okay. wenn für euch alles klar ist, dann äh, würde ich sagen, eure halbe Stunde fängt an. Okay. Und ja. Movest du uns oder müssen wir selber machen? Ja, ja, ich, ich move euch. Viel Spaß. okay. Do, okay. Danke. Also, Werde ich jetzt schon nicht haben. So, ich hoffe, das war jetzt alles mehr oder weniger klar. Es war <lacht> absolut chaotisch, aber gut. Ähm, sie dürfen nicht fliegen, sie müssen hoch, sie müssen Code eingeben. Ja. Hi, Servus. Hallöchen. Hallo. Hallo. Hast ich werde deinem Chip nachgehen und werde nicht groß bauen. <lacht> <lacht> Gut, das ist jetzt so mal das Erste. Also du siehst ja schon die Grundkonstruktion. Ja, das ist etwas kleiner als meine Rakete okay. hier. Genau, so haben wir hier erstmal die Lenkung. Ja, das ist äh, gar, gar, gar kein so schlechter Anfang mit der Lenkung. Ich wollte ich wollt auf jeden Fall, nicht so wie bei dir, ich mag immer gerne eine Vorder- und eine Hinterradlenkung. Ah ja, nur müssen die noch eingestellt werden. Äh, ja, und zwar die Vorderen. Ja, die Vorderen müssen noch eingestellt werden. Okay. Also wirklich klein und kompakt, sogar ohne Motor. Ja, nein. <lacht> nein, nein, nein. Da gab es ja überhaupt keine Einschränkung, wa? Nö, nö. Eigentlich nicht. Und noch irgendwie ein so. Plan für Sonderequipment Ach oder so. so. Ähm, tatsächlich äh, würde ich da eher recht wenig machen, vielleicht noch ein paar Schubdüsen mit reinnehmen, dass man vielleicht auch, sag ich mal, ein steileres Stück hochkommt. Mhm. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leon wieder etwas sehr Unsteuerbares Ja. <lacht> Ja, so viel dazu. Und ja. <lacht> ja, okay. Moment. Ich glaube, die, Ge glaub, die Gewissverteilung muss noch ein bisschen angepasst werden. Ähm, das auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall hinten zu schwer. Ich kann was ist, wenn ich jetzt einfach hinten wieder zwei Stufen geringer mache? Hi, hier Karamba! Wie öffnet, öffnet man nochmal den Chat hier? Äh, Enter. Hui. Ah, stimmt, Enter, okay. So, die ersten fünf Minuten sind. So. Um. <lacht> also Juli baut wirklich sehr kompakt. Mal gucken, was Leon hier macht. Auf jeden Fall bei Juli ein interessanter Ansatz für jeden reifenden Motor zu machen. Also Kraft wird er haben. Und Leon baut genauso kompakt. Leon baut sogar noch. Das, das woppelt? Hat er dann kugellager Kugelhager dazwischen? Lol, das vordere... Okay, das ist Hammer. Funktioniert wahrscheinlich nur nicht gerade so, wie er sich das vorgestellt hat. Komm. Das sieht aus, als wenn die Lenkung gerade nicht so tut, wie du willst. Ja, ich bin auch überlegen, wie ich die Lenkung zum Lenken kriege. Quasi. <lacht> ja aber du hast ich hab, gesagt, ich hab, du aber ich habe hab gesehen du hast das vordere Teil das ist also das schwenkt hin und her das ist ein interessanter Ansatz ja du hast gesagt wir müssen uns klein machen also brauche ich ein Motorrad Zumindest ja das ist kompakt ein Motor drei Reifen zehn Blöcke fertig ja ich hau eigentlich kleiner machen aber noch kleiner und du liegst sogar drauf geil ja, kannst du auch noch nicht aufsetzen und gucken. Ich ja, mal Gummi. Wunderschön. Ui, ui, Ich. Uff. Okay, ja. Du siehst, der Motor hast in sich. Ja, ich glaube, da muss auch noch ein bisschen Gewichtsverlagerung Ja, ich habe Ah, ich hab ihn jetzt eigentlich gerade nur auf Maximal gestellt, damit du mich nicht wegjagen kann. <lacht> ah, okay. Ja, gut. Und du hast auch schon irgendwie einen Plan, wie das genau laufen soll nachher. Ja, ich fahre einfach hoch und gut ist. Mhm. Nicht vergessen, dass du auch einen Code finden Na Naja, wir sehen dich noch ein oh. bisschen. Ähm, äh, ja. Zehn Minuten sind rum. Schon, ei. Sehr sehr interessanter ansatz mit diesem vorderteil was da äh, hin und her äh, sich bewegen kann ich bin mal echt gespannt ob er das äh, hinkriegt dass das tatsächlich funktioniert es sieht auf jeden fall mega aus, finde ich. so ich habe hier sogar ein wunderschönes fliegedings mir vorbereitet und äh, farblich sogar angepasst. Moment. Ja, nettes kleines Fliegeding, mit dem ich hier das Geschehen von oben beobachten kann. Sieht man da unten Juli sein winzig kleines Ding und da hinten Leon sein winzig kleines Ding. So, ich gehe mit euch nur ganz kurz hier einmal die Piste äh, entlang. Also, es fängt ja hier schon mal an, rechts oder links. Wenn sich einer entscheiden sollte, hier nach links zu fahren. Dann geht es hier ein bisschen abseits in den Wald rein. Machen hier einmal eine Kurve und das war's. Mal hoffen, dass hier einer gleich nach links abbiegt. Das wäre auf jeden Fall schön für einen Fail. Und wenn nicht, geht es dann hier nach rechts. Dann hast du hier gleich auch wieder die Entscheidung rechts oder links. Hier allerdings, wenn man nach links abbiegt kommt man hier an so eine kleine Tafel. An so eine kleine Tafel, wo etwas draufsteht. Es wäre natürlich zu schön, wenn das der Code wäre. Ist er natürlich nicht. Äh, ja. Das ist hoffentlich, um die Leute zu verwirren, dass sie denken, geil, ich habe einen Code gefunden, dass die dann so schnell wie möglich hoch wollen und dann hier oben feststellen müssen, dass um einen dreistelligen Code handelt. Das habe ich den Jungs natürlich nicht gesagt, weil sonst wissen die ja gleich, dass Nico da unten falsch ist. Und mehr zeige ich euch auch nicht. Wenn ich schon hier bin, gehe ich dann gleich wieder zu Juli und guck mal, was der zu erzählen hat. Wie sieht's aus? Der hat sein Fahrzeug deutlich schwerer gemacht. Okay, okay, ja, ja. Mit drei Schubdüsen hier hinten. Immer noch den vier Motoren. Du hast Ach, dein Fahrzeug, du hast dein Fahrzeug bisschen schwerer gemacht. Ja. Ja, was? Ich sollte, so? ich sollte nicht so kompakt bauen, da komme ich mit meinen Strichen nicht mehr klar. <lacht> Ich hab mir schon überlegt, vielleicht hätte ich den Tipp mit Kompaktbauen nicht geben sollen. Ach Quatsch. Das wäre glaubt nochmal eine Nummer interessanter gewesen, wenn da was zu großes bei Raum gekommen wäre. Okay, aber mit dem Hin und Her ja. scheint das geklärt zu haben. Und Leon hat gerade ja. eine Frage. Fertig. Du bist fertig. Nee. Äh, das war's da weg. Aber ich bin mach schon einen guten Fortschritt gemacht ja ich kann mich lenken. lenk dein Teil dann mittlerweile ja ich habe ein bisschen was verändert aber es lenkt das sieht das auch ganz cool aus eigentlich dabei okay dann komme ich mal kurz vorbei gucken zeig mal was du gebaut hast ich sehe mehr Reifen ah nee doch mehr Reifen ja gerade mal aus Langeweile und und aus Überlegung und Knicklenkung mhm. weil ich es kann eben ja und die sind nicht getrieben, die Räder hier vorne? Noch nicht. Ich bin auch am experimentieren. Ah, okay. Okay. Aber du siehst, es funktioniert ziemlich gut. Zumindest fährt es jetzt, ja. Und ich glaube, ich werde dem Ding einfach noch ein bisschen Gewicht verpassen. das so Nach den 10 Minuten kommt ihr dann zu, zu der Plattform und dann gibt es weitere Erklärungen. Das weiß ich auch nicht Schluss. Mehr. Ende. Fahrzeug bitte speichern. Ja, ja, Windows. Ich hab's mitbekommen. Wir sehen hier, da hat. Der Leon hat's auf eine Knicklenkung in der Mitte gesetzt. Und mit Vorderradantrieb. Dafür aber gleich mit vier Rädern vorne und einem Motor. Ja, ich nicht umkippe. Ja. Juli, dann zeig mal dein wunderschönes Unfall. Fahrzeug. Oh. <lacht> ja, klein und kompakt. <lacht> Alter, Mit Hupen. Das. Kannst du auch hupen? Du, Bitte sag mir, dass du Scheiße hupen kannst. Ja, hier. ich kann. Ja. Also, wenn ich dann jetzt gleich nachher losmache, dann <lacht> Moment. <lacht> oh. Ja, ja. Ja? Ja, ja. ja. ja. ja. <lacht> Knapp, aber es passt. Oh, oh nein. <lacht> oh, das ja, das kann okay. ja was werden. Wenn ich gleich los sag, dann geht hier einfach das Rennen, sage ich mal, los, bis der erste Aha. halt oben mit dem Code am Berggipfel ist. Ach ja, scheiße, den Code in der Berg. Während dieser Zeit ist es euch sogar auch erlaubt, Änderungen am Fahrzeug zu machen, wenn ihr zum Beispiel merkt, dass ihr wo nicht, wo nicht vorbeikommt oder so. Aber wenn ihr Änderungen an eurem Fahrzeug unternehmt, habt ihr dann jeweils eine Strafzeit, sage ich mal, von 10 Sekunden, wo ihr stehen bleiben müsst. Wenn ihr umkippt und euer Fahrzeug neu aufstellen müsst, gibt es auch mhm. 10 Strafsekunden. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Fuck, ich hab die falsche Taste gedrückt. <lacht> Und wenn Hallo? ihr vielleicht irgendwie mal Hallo? einen Code findet oder so, wäre es natürlich vielleicht nicht ganz schlau zu sagen, hey, ich habe einen Code. Was macht meine Auto? Am besten fahren äh, äh, hoch. Ich stehe hier, also äh, nur mal so, ich stehe hier noch am Start. Ja. Fuck shit. Ja. ja. Die haben den Weg verlassen. Ach ja, stimmt, der war ähm. ja. Ähm. Komm schon. Au. Ey, au. Ich sehe nichts. Ah Vielleicht ja, nochmal hin, Nico. Dort, auf den Weg. Entweder, entweder dort, wo du... Äh, rausgefahren, Holy rausgefallen shit. bist oder auf die Plattform. Hallo Leon. Hier ist Ende! Hallo. Ah fuck off. Wäre ich am Anfang <lacht> doch bloß richtig gefahren. Oh shit, die KG. <lacht> oh Mann, du Dreckskarre, Mann, was machst du eigentlich außer nichts? <lacht> Dein Befehlen folgen. Der weißt du Bescheid, hm. ne? Oh, oh Gott. Gott. Oh, <lacht> oh, Juli geht's ab. Oh, Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Hab ich noch einen Zeitvorteil. Ja, ja, nein, nicht schon wieder. Du lagst doch gerade schon auf dem Kopf. <lacht> Uff, Kacke. Komm, gib Gas, gib Gas, gib oh. Gas. Du hast du extra Schubdüsen. <lacht> tricksteil Komm au. schon. Au, au, au, au. Scheiße weg, bloß nicht Leon gefolgt am Anfang, Mann. <lacht> ich komme! Warum ist da ein Dings? Wir hatten hier so eine Sticks-Plattform gebaut. So, wie hast du... Kann ich weit weg vom Schuss kommen, Nico? Niemals weit weg vom Schuss. Ich bin so ein bisschen ab vom Schuss, glaube ich. Scheiße! Das kommt, das kommt, dann fällt wieder zurück. Also du kannst Hä? dich nicht verlaufen. Auto, Ich lenke nach rechts und das Ding fährt nach links. Willst du mich eigentlich komplett fahren? Der ja, hast es falsch gestellt. Das ist der Hügel. schönen guten Tag. Hä? Wieso kommst du mir jetzt schon wieder <lacht> entgegen? Weil ich. Gott verzup dich. Hä Nico, es gibt keinen Weg nach oben. Doch. No. Fuck off, es gibt Auf. keinen Weg nach oben. Verdammt. Doch. Hm. Garantiert es einen Weg nach oben. Einen so braunen Weg. <lacht> ja. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo der ist, Wetten. Hä? Ich glaube, meine Idee war richtig, nur die Ausführung noch nicht so ganz. Ich komm aus dem Weg. Au, verdammt noch eins. Oh Mann, ey. Leon hat sein Fahrzeug verlassen, bitte 10 Sekunden stehen bleiben. Klonk. Oh. Ich bleibe rollen, gilt das? Alter. Also, wir dürfen diesen braunen mhm. Weg, auf dem ich gerade mhm. bin, nicht verlassen. 10, gut. Ja, genau. Oh, holy shit. Oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich bin bin in der Einstellung vom Benzinmotor. Ich bin ausgestiegen. Dann bleiben sie nur Sekunden stehen. Nein. Vier, nein, Leon. Sieben, acht. Oh Gott. Komm, Auto, gib Gas, du legst hinten dran. Nein, nein, nein, nein, nein. Komm, zeig, dass du Eier hast. Holy Sh. What? Was ist das für ein oh. Spaß? Hast du hier einen grünen Pfeil hingemacht, du Sau? Ja. Ich nicht, ich. nein, es war Nico. Du Schwein. Hast du auch geguckt, wo der hinzeigt? Ja, geradeaus. Aha. Alter, Auto. <lacht> Ach. Sicher, dass man dir nicht den Führerschein wegnehmen sollte. Ich habe ja Fahr auch ein gescheites Auto in echt. Alter, hau Komm schon, komm schon, komm schon. Schubdüse. Gilt das ja auch noch als brauner Weg, Nico? Ja, für die... Kann ich ja mal vorbeifahren. fahren. Bis... Weil der ist, wird halt grün, deswegen frage ja. ich. Ja, <lacht> der ist noch zwei Meter braun und dann was das. <lacht> oh Gott, verdammt noch Hör auf zu laufen, du Fenster. Fuck. Ich will von Leon wegfahren. Leon, ich, ich guck schon mal, ob das richtig ist hier, wa? <lacht> Nein. 10, Abflug. Oh, Scheiße, Leon, fahr unten lang, hier ist falsch. Oh, fuck. Da fährst du auch wieder hier, hier werden die Tipps ausgeteilt. Nicht darunter fallen, nicht darunter fallen, nicht darunter fallen, nicht darunter fallen. <lacht> Hab ich nicht sowas wie wie Shift Nitro oder sowas? Alter, als ob du Kackhaufen jetzt hier <lacht> Dinge eingebaut hast. Also! was hat er jetzt schon wieder eingebaut, ey. Okay. Ich meine, theoretisch hast du den grünen Pfad verlassen. Was für einen grünen Pfad? wir den, den wir fahren sollen. <lacht> Weil ich <lacht> bin auf dem Pfad. Uh, auf dem Pfad ist sehr ein sehr dehnbarer Witz, aber ja im Endeffekt. Leon, warum hast du nicht umgedreht? Ich habe gesagt, hier ist falsch. <lacht> ich kacke echt ins Gesicht. Ich habe immer noch keinen Code gesehen. Weil hm. du immer wüsstest. Einen hättet ihr aber mindestens schon mal sehen müssen. Nein, ich will, ich, will, ich will aufsteigen, dankeschön. So, es waren mindestens die Sekunden, die ich gestanden habe und versucht habe aufzusteigen. Leider Text. Du siehst hier die Tafel, wo der Code eingegeben werden muss. Nee, echt jetzt? Die, die grünen Dinger, die müssen stimmen. Und raten ist jetzt nicht. Ach, dieses grüne äh, Hä? hier. Boeing 747 Nö. ist richtig, oder? Nö. Aber <lacht> also das ist dein Fahrzeug Augenblick. Moment, das will ich jetzt wissen, ob der es richtig hat. Nö. 847? 847? Nö. Boah, was gibt's denn hier alles, ey? Wo kommt... Ja, es gibt viele. <lacht> Kann ich sie aber in den Chat schreiben? Dann würde Judy das sehen, im Zweifel. Aber war... Oh, Junge! Warum? Du musst doch nur Zahlen eintippen, oder? Zahlen oder Buchstaben das? oder whatever der Code ist. Ja, oh, muss oh, erst Buchstaben der kommen, Junge. Ich geh grad halt hier durch scheiß Emojis. Wo war denn diese? Warum ist hier schon wieder so eine Hebebühne, Mann? Weil ich mich wieder hingesetzt habe irgendwo. Wo ist denn dieser behinderte Code? Hä, wo steht denn der Code? Auf einem Schild? Ja. Vielleicht. Ach, als, ob ich, als ob ich blind an einem Schild vorbeigefahren bin. Fast. Guck, mal du musst auf in meine Aufnahme also ihr oh, seid Gott, theoretisch Gott. Ihr, se oh, <lacht> <lacht> ihr seid theoretisch schon an zwei codes vorbeigefahren weil natürlich sind also es sind drei codes ver drei codes verteilt wovon einer richtig ist what really ja ich habe ich hat ja, hat hat's, hat's Dings so. richtig Moment äh nö Oh. Netter Versuch. Also gut, ich bin jetzt wieder. auf. <lacht> ja. Okay. Was war nun mal genau deine Aussage? Sind die Schilder auf diesem nur auf diesem Weg? An diesem. Irgendwo, Weg, irgendwo auf der ganzen Strecke verteilt. Kommt doch her. Sind es doch. So. Sind es offensichtlich. Sind es offensichtliche mhm. Schilder oder... Äh... Ich kann beantworten, die Frage. Es also, kann, kann sein, dass Lern. man von der Ränder, von der Distanz her etwas näher dran sein muss, aber ja, es ist offensichtlich. Äh, warum steht hier Niku? Weil es gleich ein Code ist. Ja, hey, aber das sind... Bis zu fünf? Das sind fünf Zeichen. Vielleicht auch ein Hinweis, du snack Als wenn ich so weit denken würde. Hey, okay, du bangs, den das ist schon ein Fortschritt zu Juli, okay? Der hey, Den Hinweis kaffee ich nicht. Bei dir muss man auch mit der Bratpfanne winken. Ne? Ich habe ja auch gesagt, es sind drei Codes an der Strecke verteilt, wovon zwei falsch sind. Und die die Codes sehen alles so aus, die sind so aufgebaut. Pff. Ne. Ja, okay, das ist das ist der offensichtliche. Den habe ich nicht gesehen, weil ich zu früh abgeboren. Äh, ja, weil ich habe okay. ich hab, ich hab Sie haben den. Ehrlich hab gesagt, ich habe extra mein Fahrrad. Herr kartoffel Sie vor. haben den Weg verlassen. Nein. <lacht> Ich habe, so Sinn, ich, auch, ich habe auch so sehen katastral. Ich habe auch so die 1 die <lacht> Eine minimal radikale Abkürzung. Äh, wie so denkst wär. du, du braucht man mit suchen für äh. sagen Ich hatte für die Suche maximal eine Stunde angesetzt. Danke. <lacht> ich weiß aber tatsächlich nicht, wie lange das schon geht. Ja, wir sind schon gut zehn, 20 Minuten dabei. Ah ja, Leon ist da. Ah, das ist schwarz. Gut, dass ich mir, Taschen, dass ich mir Leuchten eingebaut habe. <lacht> Hast du nein, eine Frage, bevor ich hier hochfah. Hast du diesen Weg hier eingeplant? <lacht> Vielleicht. Er ist oh, braun, Gott. also... Darf ich noch hochlaufen? weil fahren wir dann doch eher kompliziert, moin. Tja. Oh mein Gott, du dreck's Auto, Mann. Scheint ja bei allen wunderbar zu funktionieren aktuell. Da weiß uh! man, ich noch Baum. Fuck, ich hab die Zahl vergessen. Das gehört alles zur Strecke dabei dazu. Oh, da wo ich bin, ja, alles brauner Weg. Das hast aber nicht du gebaut hier. nee Das ist, das ist die Map, ah, okay. Mensch. Du Fick-Auto-Mann, nichts oh, mehr brauche ich. Ein anderes <lacht> wäre auch ein bisschen witzlos, wenn du genau exakt das gleiche Nummer baust. <lacht> <lacht> Wait, hat man ich glaube, ich Zimmer. weiß, was er meinte. Mit äh, wir kommen hier teilweise nicht. <lacht> Ja, Juli, schön. Ja. So, Leon, ich mach mich auf den Weg. Ja, ja wohin? Gut. Weil Ach Leon so. ich, hat mich hat durchgerufen Das gibt's. Wo bist du da oben? Au! Das ist auch egal ich nicht da aus, meter hast Meterchen zu Fuß zurück. So. Ja. Boah, Auto, du hast einen Wendekreis wie ein Elefant, ey. Ohne Witzmanns. <lacht> Komm mal her. Ist das da oben auch ein Hinweis? Vielleicht. Okay, gut. Oh, fuck off, hier ist der Weg vorbei! Vielleicht ein Hinweis, vielleicht ein falscher Code, vielleicht auch einfach Dekoration. Ja, es wäre schön zu wissen, ob das ein Code oder nicht ist. Oh, shit. <lacht> und Juli hat sich auch gerade den kleinen Weg da hochgezwängt, wo der und vorhin war. Als ob! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, hast du, du versucht. <lacht> Nein, Auto! also es ist eine eine person ist schon in die absolut richtige richtung gegangen hat ist nur nicht weit genug gegangen ja leon vielleicht ja ich bin da hochgegangen du hast gesagt in diesem volk da war leon schon kann ja nur leon sein <lacht> oh wait oder ich am anfang Oh, fuck off, Auto. Oh, Nein, fliege, Dings. Was machst du? Nein, flieg. <lacht> fliege, Dings, flieg. Ich bin nicht die einzigen, die hier Probleme haben. Alter, also mein Auto macht immer einen 360. <lacht> Na schon, hier ist immer ein Wendehammer. <lacht> <lacht> oh, lol. <lacht> mhm. Klatsch. <lacht> da drüben gibt mit M eine Karte Schaden nein. Ja, die boah ich sehe die die zwei stangen da die machen mehr probleme als ich ja eben schön schön vor allem die habe ich noch so ist mir so eingefallen weil du meintest während der bauzeit da was mit hindernissen habe ich gedacht so oh, wow. oh, stimmt könnte ich auch noch machen Wow. <lacht> das heißt du bist selber schuld dran das eine wäre das da <lacht> <lacht> kann, ich sogar, kann ich sogar begründen ja und zwar ist der grüne Pfeil ist aus 23 Blöcken gemacht. Hast du lange Ja, alter also, Mann, hier diese Felder sind grün, dann hab ich halt die grüne Felder von dem Pfeil geteilt. <lacht> Wirklich? Ich sag das. Nö. Was? Will really ich nicht? Nö. Oh habe ich noch eine Idee, die ich jetzt ausbinden möchte. Also warte kurz da oben. So, Leon. Wo sind Sie? Ja, auf dem Weg. Augenblick. Ach, ach, stets bemüht. Wenn in 15 Minuten noch keiner den Code hat, dann gibt es einen Hinweis. Ein Hinweis. Oh Gott. Also ich nehme jetzt schon seit einer Stunde und 15 auf. Also naja. <lacht> so, da kommt ein Neon. Ja. jetzt bin ich ich weiß, Was können hat. Sie mir was haben sie zu bieten? Nö. Ach, das wäre auch so lustig gewesen. Änderst was eigentlich der ja, das Ding in der Mitte ändere? Nee, würde nichts ändern. Ach gut. Ich war einfach zu faul, zu den Buchstaben zu scrollen. <lacht> würde nichts ändern, keine Sorge. Gibt's sowas wie wie ein Fernglas? Nicht das Wüste. Brauchst du auch nicht. Faden oh, ich, Gott, ich, war, ich war jetzt an allen Enden von dem, von dem braunen Weg. Oh fuck me. Kann ich dir sagen? Nee, warst du nicht. Lass mich ran, da war Dings schon vor hm. zehn Jahren. Vielleicht. Okay, die das ist echt sehr komisch. <lacht> ja, ich verstehe es teilweise auch nicht. What, wo ist Leon? Ich hab' Ich Du hast eine Idee? Ja, Wo du da hinkommen. Okay. Ich guck mir noch an, was judy macht jetzt da. War hier. Ich habe seinen Namen hier gesehen. Mhm. Ja, aber da hinten war ich denn schon. Fuck, nein, nein, nein, nein, danke schön. Oh Gott verdammt noch eins. Nein, nein. Böse. Oh mein. Hast du das gefunden, not, was ich gesehen habe? Not not, really. <lacht> er hat endlich eine Eingebung. Nein. Warte. <lacht> warte. Ah, warte, Alter, ich hab's. Leon, du hast schon wieder hier deine behinderte Montage. Alter, hör auf, das hochzufahren. <lacht> hast du dir einen Screenshot von den Tieren gemacht? Nein, ich denk gerade nach. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie weit habe oh, ich noch? Mann, du bist jetzt auch in der letzten Kurve. So besser, glaub. No. Nico. <lacht> mein Auto, mein Auto kommt nicht hoch. Okay. Mein Auto kommt nicht hoch. Oh, Wenn du richtig ah. eingibst, nö. Und ich Wie, sag, das letzte auch schon. Exakt das gleiche hat Leon auch schon gehabt. Oh, fuck off! <lacht> ich sag ja, wir hatten dieselbe die, 100, <lacht> die 103, das hast du auch schon gehabt. Ach, oh, fuck off! <lacht> Guckst dich erstmal die Gegend an. Ja, Alter, also du bist bestimmt so mal Mafoso und hast das bestimmt irgendwo hier oben hingeblendet. <lacht> <lacht> so wie ich kenne. natürlich auch noch nett gewesen. Okay, gut. Okay, eine Frage. Hatte das irgendeinen Sinn, hm? dass die? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendein Tipp ist, dass die Lampen unterhalb von Nico unterschiedlich hell waren? Als würde ich soweit überlegen. nee. Doch würdest du? You fucking would Okay, aber nee, tatsächlich nicht, nee. Okay. Und wieder runter. <lacht> Und wieder hoch. Oh, ja, Moment. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Au, au, au. Was? In fünf Minuten kommt ein Tipp. Oh. Als ob's Leon jetzt gefunden hat. Ich hab' die Idee zumindest. Hä, hey, wo bist ich du? Habe ich hab' Big Brain Time. Judy, schau's ist das nochmal von oben an. Oh Gott! Oh Gott! Und kürzt wieder ab. <lacht> ich hab die Arschentasche wieder getritten. Oh Mann, ey. Alter Auto, wie oft willst du dich denn noch umdrehen? <lacht> Zehn Sekunden warten. Nö. Nö. Er ist nicht ausgestiegen. Nico, du bist ein... <lacht> du bist ein... Du kannst noch ein Rennen machen nach oben, Judy. Ob der, diese Zahlenkombi ist nicht einfach so genommen. Das ist der richtige Code. Geht's nicht, Leon? Du hast, du hast das ganze Spektakel zuerst gefunden. Nein, wieso nimmst du diese Scheißbaureihe? <lacht> Oh mein Gott, warum bin ich da nicht einfach reingefahren vorhin? Du bist, du bist ja auch einmal da reingefahren, aber bist halt ja! ein bisschen hin. Ja, natürlich, weil ich dachte, da steht ja gar nichts. Ich habe mir, hab mir schon gedacht, so, oh, Judy hat's, ja, und dann dreht er, und dann drehst du einfach um. Oh, ich bin auf dein Gesichtsausdruck gespannt. Äh, mein Auto schwebt. Oh, schwebt. Yeah, yeah. So, oh, das war... Schreit. Das war eine sehr interessante zweite Folge. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so lange dauern wird. sind noch gut, ja. Also die Aufnahme geht jetzt genau eine Stunde 30, das sind genau 90 Minuten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, den Chaoten dazu zu gucken, wie sie hin und her laufen. Und wie sie, sich, wie sie sich manchmal echt sicher fahren. Oh, jetzt hab ich, ich hab's, ich hab's, ich muss hoch. Und dann oben. Nö. <lacht> das war das. Hier, fahren wir, ja. Juli. Weg mit dem Streck hier. Und oh, wie fährst du Eigentlich äh, ganz okay. okay. Also, ich hätte vielleicht geguckt, noch ein bisschen mehr Gewicht hinten zu kriegen, damit du ordentlich driften kannst mit dem Teil. Dann wärst du, glaube ich, gut um die Kurven gekommen. Ja, Leon, fahr mal mit meinem. Ja, ich hab's noch nicht versuchen können, zum Glück. Oh. Eiferreck. <lacht> jetzt drück mal eins, drück mal eins. Oh, <lacht> e oh. <lacht> Und tschüss. Ja, jetzt musst du wieder hochfahren. Oh Mann, ey. Ja. Ja, ist nicht okay. ja. Ich, sagt, ist ich, ich hoffe, euch klar. hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne Like. Da schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ja. Nächstes Bis Mal ist Leon Moderator. Ist genau. Leon Dann der Moderator? Wir zwei. zwei. Dann hab ich euch genau. zwei Karten navigieren. Ja, oh Gott. Ich bin genau. schon gespannt. Du mal hast mal. ja schon eine Idee, sagtest du. Genau. Dann, äh, bin ich mal gespannt, was da kommt. Ach ja, Fick. Bis dahin. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Alter, mach alles kaputt, ey.